Sephiron Baby, ich liebe dich, dein Aussehen ist einfach unbeschreiblich. Sephiron, ich möchte dir ein Kind schenken. Ich kann nicht, ohne an dich zu denken. Sephiron Baby, ich liebe dich, dein Aussehen ist einfach unbeschreiblich. Sephiron Baby, ich, ich kann meinen eigenen Text nicht. Freunde, was geht? Mein Name ist David, ohne Umlaut und willkommen im Stream. Die <lacht> Topia wird lange dauern. Ey, du, es macht Spaß. Und ich meine, ihr habt anscheinend auch Bock drauf. Also die Resonanz auf den ersten Part, Freunde. Ich dachte nur so, was ist passiert, Mann? Das hat sogar mehr Aufmerksamkeit als Kaizo bekommen. So, holy shit, what's happening? David leckt an, an der Ruxus. Moment, Freunde, ich kann euch mal zeigen, wie ich mich immer male. Ich male mich immer so. Ich male mich immer so. Mit dem Kantenkopf, damit man mich auch wirklich erkennt. Fisch ist Karten mit S. Hä? Warte mal. Fisch ist Karten mit Hä? Hä? Man darf ja nie die Details vergessen. <lacht> Finde ich das witzig, oder? Wie alt bist du? Ich bin 21. <lacht> so, jetzt wieder meine Haare, die kilometerweit von meinem Kopf entfernt sind. Das soll eine Faust darstellen, Freunde. Das ist kein Gehirn, das ist eine... Berechhandschuhen <lacht> <lacht> <hatten> gebrochen. <lacht> oh, bro. Ich hoffe, dass wir dich auf jeden Fall ähm, aufmuntern können. Moment. <lacht> Als ob das Auto so einen Penis hätte hier. <lacht> Finde ich nicht witzig. <lacht> Larry, was geht, Mann? Bowie, Bowie mag das. Warum mag Bowie das denn? <lacht> Mario begeht Genozid an Waisenkindern YouTube Ich entferne mich von dieser Aussage Ich entferne mich Jeglich von dieser Aussage Ich habe nichts damit zu tun Liebe Sparkasse Ihr habt nichts damit zu tun Ähm Das collated quickly. <laughs> Warte mal. Okay. Alles gut. Cool. Okay. Jemand erschießt Leute im Kinderheim. Kommt denn, du ist auf Klo und rastet aus. <lacht> und ich, Jörg, und ich hab die Situation richtig nice geklärt, Digger. Ich entferne mich von allen Aussagen. Mario frisst Kacke mit seiner Flosse. Ich kann mir sowas von vorstellen, das öfter zu streamen. Das ist ja so geil. Yubi schlägt sie mit einem Hähnchenschenkel. <lacht> <lacht> Junge, dieser Pullover, Alter! Einfach so ein Karton! <lacht> Mehr kennt die nicht, den Rascal Records Pappkarton in der Limited Edition. Ne, Mann, was ist das für eine Kacke? Mal einfach einen Pinguin, okay? <lacht> Tim, Tim, dachte ich so, Digga, gar keinen Pock mehr auf dieses Game. <lacht> Meine Q vor David, 100. Meine Q nach David, minus 1000. Ja, safe. Äh, uh, der guckt ein Best-of von Paper und lacht sich ein ab. Oh, ich glaube, das ist von Lani geschrieben. <lacht> ich fühle mich wie so ein Sechsklässler, Alter. <lacht> Prinz irgendein hässlicher Kröppel. No Front. Großer. Oh. <shrielly> Eigentlich muss. du mal Bockblinden, Brudi, mach mal mach mal ein Osbev davon. Was Ehrenbasis. Basis, mich. du bekommst Was auch eine ist das? Nackenmassage von mir. Das ist Street damals. <lacht> ja. The first, the Umlaufgang auf Ehre! Joll! Wir sind die Umlaufgang! Oh mein Gott! Wir sind die Umlaufgang! Oh,